Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Heute ist der gute Pace MLG dabei. Jetzt musst du Hallo sagen. Hallo Leute, was geht ab? Ich bin der Pace MLG. Du hast dir die Cat ausgesucht, ist eine gute Wahl. In Pet Simulator 1 hättest du aber den Dog wählen müssen. Geiler hast du sie genannt. Ja. Okay, ich denke du, du verstehst worum es geht, oder? Du hast jetzt ein Pet. Und hier liegen überall Coins. Ja. Was machst du? Äh, ich, ich dachte man. warte, mir hat jemand eine Trade-Request gesendet. Was ah ich ja, tun? du kannst... Drück mal unten in der Mitte auf dieses Pet-Symbol ja. und dann rechts auf das Zahnrad unten für Settings und mach Trading aus oder nur für Freunde an. Hm. Das ist immer hm. nervig. Trading, nur Freunde. Okay, perfekt. Perfekt. Okay. Deine Aufgabe ist es, in diesem Spiel ist es Pad-Simulator. Es geht natürlich darum, dass du mit deinem Pad eine schöne Zeit verbringst, es pflegst, es großziehst. Nee, scheiß drauf. Ah. Du lässt dein Pad jetzt knechten und das muss jetzt die äh, Goldcoins für dich abbauen. Klick sie an. Jetzt Alter, Alter für Junge, kann es sein, dass es das langsam ist. Also <lacht> ja, das ist sehr, das, äh... sehr langsam. Aber es wird natürlich besser, wenn du bessere Pads hast. Das ist ziemlich aufregend bis jetzt, Das ja. ist so aufregend, ja. Ich meine, du, du hast deine Pads, sie bauen ab und du wirst steinreich. Wie viel Geld hast du schon? Ich habe nun schon ganze 27 Petcoins und yeah. Diamanten. Okay, wir können das Ganze ein bisschen beschleunigen. Ich gehe mal hier vorne an eines der Ecks. Ich nehme einfach mal das 9000er-Eck hier. Ich öffne davon drei für dich. Und was auch immer da rauskommt, kriegst du. Du kriegst einen Golden Chick und zwei andere Sachen, die ich gerade gar nicht sehen konnte. Ich schicke dir mal eine Trade-Request. Junge, ein Golden Chick. Du kriegst einen Golden Chick. Okay, Augenblick, yeah. ich muss es nur finden. Ja. Muss ich da jetzt oh, muss oh mein Einschuhl Gott, du kriegst einen goldenen Flamingo, ohne. eine goldene Turtle und einen Golden Chick, wo ist das Golden Chick? Sorry, es gibt keinen Golden Chick, weil. Hä? Wo ist das? <lacht> ich hab's nicht mehr. Ach, ich hatte Auto Delete an. Äh, sorry, das wurde Das wurde deleted. Naja, jetzt kriegst du halt diese Pads. Und der Traveling Merchant ist da. Oh lang? mein Gott. Weißt du, was das bedeutet? Warte mal, meine... Warte, die geile, die hat das gleich abgebaut, gell? Ja. Die ist fast fertig. Und wenn die das abbaut, dann kommen da richtig satisfying so Orbs raus, die du einsammeln kannst, wie bei Lego Star Wars oder allen anderen lego spielen Alter, Guck mal, hier nice. hinten da ist der Traveling Merchant, da kannst du ja einmal sehen, wo die großen Kids immer spielen. Warum bist du so wie schneller Also ich? Kann ich irgendwie sprinten oder sowas? Nee, oder das, so? das kommt später, kann ich dir auch zeigen. Okay, okay. Hier beim Traveling Merchant kannst du dir für Diamonds bessere Pets kaufen. Oh ja. Aber das einzige Pet, das du dir kaufen kannst, ist gerade out of stock, weil irgendwer es schon aufgekauft hat. Hm. Das ist echt traurig. Na gut, jetzt bau einfach mal ab. Wenn du schwierig. gedrückt hältst auf den Coinpile, schickst du alle deine Pets dorthin. Hm. Junge. Okay. Da, da siehst du, was das für einen Unterschied macht, einfach bessere Pets zu benutzen. Hm. Und es macht auch einen Unterschied, äh, bessere Coinpiles abzubauen. Die Geschenke hier, das habe ich früher ausprobiert, die bringen immer am meisten. Okay. Pro Abbauzeit. Aber... Und diese, und diese Chests, sind die nicht die, auch Die gut? bringen auch also mehr, aber die, die Geschenke bringen am allermeisten die Chests so mit am zweitmeisten. Die Chests und Tresore und so. Okay. Und die Crates so mittelmäßig. Coinpiles muss man halt abbauen, wenn man am Farben ist, weil irgendwann liegen ja nur noch Coinpiles rum. Ich schick dir aber noch eine Trade Request, weil mit diesen Billigpads, da willst du dich doch nicht abgeben, oder? Ja, True, jetzt langsam, langsam langweilen sie mich schon. Ja. Also ich finde, du hast jetzt auf jeden Fall ein paar goldene Hexolotl verdient. Junge... Die haben 1,96 Billion Stärke. Okay, die Schön, sind ne? crazy. So, dann bau damit mal was ab. Okay, warte. Uh, ich muss die anequipen. Du kannst unten ein, links im Inventar auf Equip drücken, dann equippt er automatisch die Besten. Warte, äh, uh, da Equip. Ah, okay, perfekt. Du hast nur drei von mir bekommen? Ich habe vier. Lol, ich sehe bei nur, nur drei. Okay, lol. Das ist, ne, also ich habe bei mir sonst gerade vier. Okay. Hat Simulator X verbuggt. Hey, du hast einen Rank Up. What? GG. What? <lacht> Alter, Junge, ich kann mir gerade vorstellen, ja. wie dein Bildschirm jetzt voll ist mit den ganzen Diamonds, die ja. runterregnen. Es, es, es eskaliert ein bisschen, sehr krass. Ich nehme jetzt mal, jetzt ist eigentlich komplett egal, worauf ich. Ah, ja, warte es ist mal, komplett egal. Wir Das ist die sind... nächste Stage. Wir müssen in die nächste Stage. Oder? Ja, wir gehen jetzt auch zur nächsten Stage. Die kannst du einfach mit E dann freikaufen, wenn du davor ja, vorstehst. Ja, wir können auch dann direkt wieder in eine in die nächste gehen. Ja, yes. So, aber bevor du direkt in die nächste gehst, gehst du zu der Maschine da vorne rechts, da kannst du dir Upgrades für Diamonds kaufen. Du hast ja jetzt ein paar Diamonds, weil du ein paar Rank-Ups hast. Und da ist zum Beispiel auch Player Speed mit bei, damit du schneller laufen kannst. Ah, okay, sehr gut. <lacht> <Junge>. <lacht> Den du einfach holst. Aber irgendwann <lacht> kriegt sich das dann ein und dann geht's wieder sehr langsam mit dem Rank-Up. Ah, Player Speed hier, ne? Genau. Ja, ich mach das jetzt einfach mal ganz hoch. Äh, uh, und dann soll ich, soll ich, einfach mal alles generell... Orbs Reach rein, weil Orps Reach macht dir das Leben gleich noch ein bisschen einfacher. Und Pet Strength ist auch ganz gut. Sonst, keine Ahnung, danach wären more Diamonds immer gut und so. Pet Speed vielleicht, ne Pet Speed ist eigentlich am unnötigsten. More Storage ist auch nice. Hol dir einfach was du möchtest. Okay, ich habe jetzt mal so wie du es priorisiert hast einfach alles gekauft. Jetzt habe ich also nicht mehr genug Diamonds. Um mehr okay. Zu. In welcher Rang bist du eigentlich? Das siehst du rechts oben über deinen Diamonds. Ich bin Godlike. Godlike schon? Ja, das ist irgendwie ziemlich schnell gegangen. Also ich bin jetzt Impossible by the way. Ja. Jetzt, jetzt kannst also du einfach weißt, durchlaufen, du, weil du mehr Orbs Reach hast, brauchst du jetzt auch nicht mehr so nah an die ganzen Obs ranlaufen, um sie einzusammeln. Ich kann die einfach hier alle so, so richtig schön drauf stellen. Genau, einfach durchlaufen, deine Pets irgendwo ranschieben. Und chill. Und bam! War da, war da wieder so ein Turm? Nee, der glaube nicht. Ähm, Oder das, so, so Upgrade-Zeug. Das Ding ist die Fuse-Maschine. Die oh, okay. Hexolotte zum Beispiel sind Legendary Pets, das heißt, die will man gerne haben. Ich, man zieht aber aus den meisten Ecks eher so Epic Pets, wenn man gut ist. Und du kannst halt Epic Pads zusammenfusen, um Legendary zu bekommen. Mm, okay. Oh, by the way, ich habe gerade den Auftrag, äh, das, das soll ich vielleicht machen. Vielleicht ist das gut, wenn ich hier die ganzen äh, Geschenke zerstöre. Ja, das kannst du Weil gerne machen. Ich, das ich, ist tatsächlich ziehen, gut, aber du hast jetzt schon so overpowerte Pets, dass du es kaum merken wirst. Ich glaube, ich habe es abgeschlossen. Ich ja. bin mir nicht sicher. Da kam gerade ein Feuerwerk, also hast du es abgeschlossen. Komm, wir laufen ah, okay, jetzt einfach okay. mal durch. Na, sonst mhm. schaffst du es nicht, das Spiel in 20 Minuten durchzuspielen. Okay, gut, let's go. Mach wir machen Speedrun. jetzt den Speedrun. Der Speedrun fängt jetzt an. Ja, jetzt geht's genau. los. Genau. Äh, also? Aber wir können den Speedrun auch später anfangen. Dann hast du bessere Chancen, den Weltrekord zu brechen. Oh. Interessiert mich echt, wie, wie viele Coins hast du gerade? Uh, oh, das verändert sich ziemlich schnell, aber ich glaube, ich habe jetzt meine erste Milliarde. Alles klar. Ja, du kannst maximal 999 Milliarden haben. Mehr kann man nicht ah, okay. gleichzeitig haben. Habe ich bei dir im Stream gesehen. Hm. So, oder ich pack junge... jetzt mal meine Pets aus. Bitte? Oh, sorry, ich, äh... Junge, Glück, was ist das Ding wird sofort, äh, wir kommen sofort ist, wieder neu. Was hast du Das sind meine Pets. <lacht> ah, gut. Jetzt ah, habe ich mein Geld zurück, das ich für dich ausgegeben habe. So Und da hinten geht es dann gleich weiter in die Fantasy World. Okay, let's go. Ich habe jetzt, by the way, fast 6 Milliarden. Und pass auf, hier darfst du nicht runterfallen. In die Kanone. Da bist du. Hallo. So, hier in der Fantasy World gibt es den Enchantment Table, den ich nie verwende. Aber wenn du deine Pets verbessern willst, nutzt man halt den. Den kann man dann bessere Verzauberungen okay. geben. Und ja, um die Fantasy World durchzuspielen, musst du da hinten weitere Regionen freischalten. Du siehst, jetzt gibt es Fantasy Coins. Die farmst du viel langsamer als normale Coins. Okay. Also müsstest du hier vielleicht wirklich so auf Geschenke setzen. Ich baue mal die Coinpiles, die kleinen, ab, damit die Chance höher ist, dass die wichtigen Sachen droppen. Okay, warte mal, ich gehe jetzt nur auf, nur auf Geschenke. Wollen oh, wir einfach schon mal in Coinpiles. die nächste Stage gleich, gleich gehen? Ja, ja, du kannst äh, gleich in die nächste Stage gehen. Die Portale gehen von links nach rechts, werden immer teurer. Aber ich kauf das Teuerste, äh, das du dir leisten kannst. Okay, warte mal, wie viel kostet das? das ist, oh, das ist zu teuer. Okay, dann gehen wir erstmal auf die Ancient Island, weil hier gibt es auch eine Truhe und bei der Truhe kannst du mehr farmen. Also schneller fahren. Okay. Die ist hier oben. Die großen Truhen, die sind immer Zucker. <lacht> ich find's auch toll, wie Preston sich nicht die Mühe gemacht hat, die Treppe so zu machen, dass man hier leicht hochlaufen kann. Ja, das sieht <lacht> schon nice. Aber ich habe jetzt auf einmal drei Millionen. Ja. Warum braucht die Truhe inzwischen so lang, um zu droppen? Aber da ist sie wieder gut. Es dauert echt lange. Naja, müssen wir mit leben. Hm, sieht so aus. Hä? Aber ich will dich ah, wenigstens noch so mal in die Tech bringen. Man kann auch abbrechen, wenn man nochmal draufklickt, I guess. Ähm, wenn, eigentlich, wenn du woanders hin klickst. Wenn man nochmal draufklickt, ah, okay. dann bricht er eigentlich nicht ab. Okay, Weil ich hab mal ein Video gemacht, wie man AFK farben kann. Und basically, Autoklicker auf so eine Truhe rauf. <lacht> okay. Hier, okay, wann wollen wir weiter? Ich habe 10 Millionen. Das sollte hoffentlich reichen. Ich habe keine Ahnung, wie teuer die Sachen sind. Das ist schon so lange her, dass ich in der Fantasy World war. Wobei ich das Spiel jetzt auch schon mehrfach durchgespielt habe. Ah, hier stehen bei mir die Preise auch nicht. Na gut. Okay, warte mal. Ich gehe mal zum letzten Portal. Das ist nicht kostet. leisten. Okay, das sind 66 Aber 18,5. Das kann ich mir holen. Ja. Okay, bei der Candy Island gab es, glaube ich, keine Truhen. Ich guck mal nach. Ja, hier gab es keine Truhen. Das war das Nervige an der Candy Island. Wollen wir dann hier bleiben, oder? Ja, müssen wir. Wir müssen hier jetzt weiterfahren. Ich baue wieder die okay, normalen Coin Piles ab. Einfach in der Hoffnung, dass da bessere Sachen runterdroppen. Die Leute haben so viel Spaß daran, ihre Pets zu knechten. Ja, es ist auf jeden Fall. Es hat was, Mann. Es hat was. <lacht> auch wenn wahrscheinlich kein Mensch so schnell vorankommt wie ich, aber. Ich ja, die meisten Leute kommen nicht so schnell voran. Die meisten Leute spielen es auch nicht wirklich für diesen Farming-Aspekt, sondern eigentlich um die besten Pets zu bekommen und die seltensten Pets zu haben und damit zu flexen. Ah, Dafür okay, spielt okay. man das natürlich. Aber um die zu bekommen, muss man das Spiel vorher erstmal durchspielen. Das ist wahr. Ja, ich bin auf einem guten Weg, glaube ich. Ja, bist du. <lacht> Hier sind so viele kleine Coin -Piles. wie viel hast du? Ich habe jetzt gerade 40 Millionen. Okay, dann fahren ein bisschen mehr. Ich glaube, 66 Millionen sind notwendig für ja. Hell. No? Ja, stand vorne da. Dann kriegst du das hin. Einfach wie wild deine Pets überall ransetzen. Ich hätte dir auch gerne hier die besten Pets gegeben, die man momentan haben kann. Das einzige Problem: Das Update kam am Samstag raus und ich habe seitdem halt nur einmal im Livestream X geöffnet. Also ich habe nicht mal genug, um mein eigenes Team voll zu kriegen. So, okay. Wie du siehst, meine Pads hinter sind da mir so eine bunte Mischung, weil ich einfach noch nicht alle voll habe. Wenn noch nicht alle, ja, noch nicht ja. alle von den besten hast. Ja. Aber sonst hätte ich dir natürlich gerne die besten gegeben. Das weiß ich doch. So. Okay, ich muss das, glaube ich, noch abholen und dann... Dann auf dem Weg zurück einfach noch ein paar Sachen mitnehmen. Man kann ja, ja. nie genug haben. Es ist so wild. Ich finde es auch lustig, wie bei mir... Ah, nee, jetzt, jetzt hast du bei mir vier Pads hinter dir laufen. Alles gut. Ah, okay, gut. Dann war das vielleicht vorne einfach nur vorbei. Okay, die okay. Home Island, die ist ganz nett, weil da gibt zwei große Kisten, die so hintereinander stehen. Das heißt, du kannst dich da in so einen Winkel stellen, mit dem du dann beide Kisten farmen kannst. Mm. Also du stellst dich einfach hier hin, Kamera richtig, und dann klickst du durch. Warte, du meinst diese... Diese, diese großen Kisten hier. Also einmal die? Hier. Ja, und dann die dahinter. Ah, und einmal, ah, und einmal die dahinter. Ach ja, ähm, du kannst unten links auf deine Pets klicken, dann rechts auf die Settings und bei Pads Sending, das ist ein bisschen, muss ein bisschen nach unten scrollen, kannst du auf All stellen. Dann musst du die Sache nur einmal anklicken und schickst all deine Pets hin. Ah, okay, All Ups, ja. Genau, jetzt geht das ein bisschen schneller, weil du nicht mehr gedrückt halten musst. Ah, ja, das stimmt, ja. Aber was ist los? Warum spawnen die Kisten so langsam? Vielleicht hat Preston das mit Absicht jetzt, ähm, gepatcht, dass die jetzt so langsam spawnen, damit man nicht mehr so viel farmen ja, kann, wenn kann man OP-Pads ja. hat. Preston macht das Spiel immer schlechter. <lacht> Vor ein paar Wochen war es noch so, dass du mit den Pets, die du jetzt hast, da hättest du gar nicht in diese Inseln hier gehen müssen. Du hättest dir sofort in der ersten Region die letzte Region freikaufen können. Also, Aber Preston hat das Farben halt viel anstrengender gemacht, selbst wenn man OP-Pets hat. Und deine Pets sind overpowered. Ich meine, warte, du hast du hast Hexolotl in Gold. Die haben 195 Milliarden. Und du verstehst nur Bahnhof? Ich bin jetzt da ziemlich... Äh, ja, das, das Ersten so oder so. <lacht> Aber was, äh, was auch noch eine Sache ist, ich bin jetzt bei Hacker ein bisschen stuck, muss ich sagen. So, Hacker ja. ist jetzt, sitzt dann das, wo es... Ja, irgendwann ist man bestimmt. dann stuck. Der höchste Rang ist The Best, aber Hacker ist auch ziemlich hoch. Ich glaube, danach kommen noch Insane Hacker und dann wärst du schon beim letzten Rang The Best. Okay. Bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher, ist schon länger her. Ich wünsche mir, dass Preston endlich mit einem neuen Update wieder einen neuen Rank hinzufügt. Oh, du bist sogar aufgerankt oder hast ein, ein Achievement gerade erfüllt. Achievement, ja. Weil The Best hat so ein richtig hässliches Gelb in der Leiste, und ich hätte da gerne schönere Farbe als dieses hässliche Gelb. <lacht> naja, wie viel hast du jetzt schon? Äh, ich habe by the way, jetzt 2 Milliarden. Das sollte doch reichen, oder? Das sollte... Ja, okay, und wenn ich das alles einsammle, was hier rumliegt, dann habe ich 3 Milliarden, äh... Du brauchst für die Tech World 7,5 Milliarden. Das heißt, komm einfach zurück, dann holst du dir noch bei äh, die Heaven Island hier ab. Da kannst du nochmal sehr viel schneller farmen. Okay, perfekt. Und wenn du 7,5 Milliarden hast, dann zeige ich dir, wie man sich teleportiert. Weil früher brauchtest du dafür einen Game Pass, der 50 Robux, umgerechnet 50 Cent kostet. Aber mhm. Leute haben sich beschwert und jetzt geht das auch Free-to-Play. Aber das sind hier wieder zwei große Chests Hier eigentlich. sind zwei große ah, ja, Chests ah, und wenn du hier hingehst, cool. gibt es noch eine dritte große Chest. Die farmt aber gerade da jemand anderes. Was fällt ah, dir ein? Ähm. Du Schuft, du Banause! Was machst du? Hier, hier ist schon jemand, oder was? Ja, hier ist Luke! Was fällt ihm ein? Der darf nicht einfach ist, deine Chest wegfahren! Ich, ich habe jetzt einfach mal meine Dinger drauf, drauf gesetzt. Egal, ich, ich gehe mal zu den anderen. Ja, geh zu den an. anderen, wenn Luke hier schon ist. Keiner mag Luke. <lacht> Immer diese Leute, die den Speedrun zerstören wollen. Es war halt ich früher so: du baust war. sie ab und instant kommt die nächste Chest runtergedroppt. Und jetzt ja, okay, ist dann so ist es irgendwie ja Ultra, so, okay. Das Ist echt übel nice. Sag einfach Bescheid, sobald du 7,5 Milliarden hast. Ja. Generell Free Pads. Natürlich kriegst du Free Pads, Luke. Wenn du so nett fragst. Warte, hier Trade Request Send. Hier, du kriegst von mir ein äh, Rainbow Hexolotl. Und ein Rainbow Hexigator. Gönn dir. Was man nicht alles für seine Fans tut, nicht wahr? True. True. Aber wirklich, der Typ spielt das Spiel gerade letzte durch. Der hat wirklich Pets aus dieser Region. Mit diesen Pets, die, mit denen er rumläuft, außer der ähm, Reaper dort. Der Grim Reaper war vom Halloween Update. Na, jetzt, jetzt hat er natürlich meine Pets. Aber mit den Pets hat man normalerweise der Region hier gefarmt. Okay. So wie viel hast du? Äh, wenn ich jetzt hier mal richtig durchlaufe, aktiv. Dann habe ich 5 Milliarden. Wenn ich jetzt da nochmal durchlaufe, habe ich 7,5 auf jeden Fall. Wahrscheinlich ja, eins mehr. Dann kannst du links bei deinen Icons auf das mittlere drücken für Teleport und äh, scrollst ein bisschen runter und kaufst dir Glacier frei. Unter Winter über Desert. Habe ich. Und dann tpst du dich dorthin? Äh, by the way, ich glaube, es hat gar nichts gekostet. Also bis jetzt noch nicht. Es kostet Diamonds, aber die hast du. Weil du ah, hast okay, ja genug ja. Rank-Ups gehabt. Ah, und jetzt soll ich hier freischalten. Genau. Oder? Okay. Willkommen in der Tech World! Und da ist auch die Tech Chest. Und da merkst du, die braucht jetzt ein bisschen länger. Ich packe noch meine Pets mit ran, damit wir schneller farmen können. Und ich hau ah. mir noch einen Triple Damage Boost rein, damit wir schneller farmen können. Und davon ja, hast du übrigens auch ein paar crazy. bekommen. Du kannst, wenn du unten auf deine Pets klickst, das zweite Icon von rechts ist der Exclusive Shop. Wenn du dann ein bisschen nach unten scrollst, gibt es da Boosts. Und da hast du ein paar Boosts, die du usen kannst. Triple Coins und Triple Damage sind halt zum schneller farmen gut. Mhm. Mhm, mh, mh. Und die Boosts, die kriegt man eigentlich täglich geschenkt. Es gibt so Daily Rewards. Die, da kriegst du Boosts und du kannst auch manchmal Boosts aus diesen Lootbags hier, die gerade gedroppt gekommen sind, holen. Und pass auf, wenn okay. die Kiste gleich wieder runter droppt, dann haben wir verkackt. Denn wenn wir da drunter sind, dann sind wir tot. Aber die kommt nicht mehr. <lacht> Gut, dann gehen wir einfach in die Tech World rein. Ah, da wäre sie nochmal. Also wenn wir die nochmal Du mal kannst jetzt nochmal aber... okay, wenn du möchtest. Ich packe meine Pets ran. Kann bei dir auch noch. Okay, Lootbacks? dann lass sie noch einmal holen und dann schauen wir es uns an. Äh, ja, ich glaube, ich hatte auch Lootbags. Sehr gut. Weil, wie gesagt, aus den Lootbags kommen manchmal auch Boosts raus. Manchmal kommen aus den Lootbags auch richtig viele Diamonds raus. Es ist aber sehr selten, dass du so einen großen Lootbag bekommst. Okay. Einmal schnell durch die Mitte durch, bevor das Ding wieder runter droppt. Ja. Okay. Das macht auch Sinn, dass Preston vielleicht die Debounces, bis die Chests neu kommen, so hochgestellt hat, damit man sich die Lootbags scrappen kann, die unter der Kiste landen. Achso, stimmt, und nicht direkt zerquetscht würde. Ja, weil das war früher immer nervig, wenn die Lootbags direkt unter der Kiste landen. Okay, und du bist jetzt in der Tech World. Die erste Region sieht jetzt gar nicht mehr so geil aus, weil Preston der Tech World einen Overhaul gegeben hat. Aber dafür sehen alle anderen Regionen jetzt viel geiler aus. Und da vorne ist die letzte Maschine, die es gibt. Die Dark Matter Maschine, Hier kannst du Rainbow Pets reinpacken und die werden dann Dark Matter. Je nachdem, wie viel du reinpackst, desto schneller geht's. Dark Matter ist dann einfach stärker. Das stärkste, was dein Pet werden kann. Also ah, normale okay. Pets sind halt normal, dann kannst du sechs Pets zusammenpacken, dann sind sie golden. Du kannst sechs goldene zusammenpacken, dann werden die rainbow. Und du kannst sechs Rainbow Pets zusammenpacken, dann werden die Dark Matter. Du kannst in jedem Fall auch weniger Pets nehmen, aber dann gibt's immer die Chance, dass die Pets einfach verschwinden. Dass du verkackst. Wie schnell geht das mit dem Farmen für dich so? Äh, jetzt gerade läuft eigentlich ganz gut. Also okay, hast du einen Triple jetzt, Damage jetzt. Boost drin? Oder Triple Coin? Hab ich drin, hab ich drin. Okay, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es ist sogar schneller, wenn du hier in, bei dieser Kiste hier farmst. Zumindest bei der Region, in der du noch bist. Ah, dass ich da drüben kurz freischalte. Mhm. Moment. Und vor allem, wenn die Lootbacks da rauskommen, die machen dann nochmal einen großen Unterschied. Mhm, mh. Übrigens, du kannst hier hochspringen, wenn du gut in Roblox Obbys bist. Siehst kann du mich? Ich hochjumpen. Mhm. Oh Gott. Du musst mit deiner Kamera. Kamera arbeiten. Also ich stelle mich immer hin, guck so halb raus und dann drehe ich meine Kamera um. Es ist ziemlich schwierig, aber man kriegt hin. Ja, ich habe es mal auf die Wand raufgeschafft geschafft, ohne Hoverboard. Mit Hoverboard geht es natürlich einfacher, aber das kostet dich Robux, um Hoverboard oh, zu ich kriegen. Hab's. Okay, jetzt nur nicht runterfallen. Na, oh mein okay, wir haben die Kiste gleich. Ja. Oh, so viele Lootbags bei mir. Oh ja, es hat ultra viel gebracht. Das war richtig gut. Cool. Okay. okay, jetzt aber weiter. Ich komme direkt weiter. Ja. Leider hast du jetzt erst angefangen, Pet Simulator zu spielen. Vor einer Woche gab es noch das Weihnachtsupdate. Da hättest du kostenlosen Hoverboard bekommen können. Du hättest nur eine unendlich anstrengende Missionsreihe abschließen müssen. Ich habe da glaube ich drei vier Tage lang für gehasselt, um dieses Hoverboard freizuschalten. Und das Blöde an dem Hoverboard ist, das ist ein Free-to-Play-Hoverboard, also es ist langsamer als das, was ich normalerweise habe. Ah okay. Aber guck dir an, es ist ein Weihnachtsschlitten. <lacht> das ist schon ziemlich cool, ja. Ich find's krass, dass du jetzt schon in diesem Bereich hier bist. Ja, die Pets sind ziemlich strong. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Was ist denn so dein Fazit zu Pet Simulator X? Mein Fazit zu Pet Simulator X. Ich muss sagen, es hat was. Es hat tatsächlich was. Also ich dachte mir erst so, ja, mh. Nicht so der Juice, aber es ist ein gutes Spiel. Ja, es Preston hat sich halt Spiel. Mühe gegeben, es satisfying zu machen mit dem Farmen. Aber auch das wird ja. irgendwann langweilig. Ich habe jetzt Pets und schon so lange gespielt. Ich spiele es eigentlich nur noch für die Updates. Aber am Anfang, ja, mich ja. hat das Spiel am Anfang auch richtig gecatcht, weil es macht Spaß ja, es zu farmen. Das, ja. das Bis ist man Farben schon kennt. Und eine Sache muss ich dir auch noch zeigen. Anst Anstelle, dass du jetzt weiter farmst, wie viele Tech coins hast du denn? 230 Millionen. Komm, dann gehen wir mal ein paar Eier öffnen. Okay. Du kannst dir auch Teleport kaufen zum Anfang der Tech-World. Tech-Shop heißt es dann. Warte. Uh, Tech-Shop. Ja, mach ich. ab. Willkommen im Tech-Shop. Hier siehst du alle Eier, die, um, die es hier gibt in der Tech-World. Und wenn Schloss mhm. voll ist, dann hast du die Region dafür noch nicht freigekauft. Und du müsstest äh, jetzt eigentlich glaub. bei den hier sein, oder? Bei den Martian ex oder schon bei den Planet ex Warte mal, ich hab, to be honest, äh... Uh gar nichts ein Schloss davor. Ah, nur bei den beiden kann ich nichts machen. Achso, ja, das sind die, die mit dem neuen Update dazu kamen. Hier ist übrigens noch eine Wand. Die kannst du dir auch freikaufen. Und dahinter ist dann das krasseste Eck, das es momentan gibt. Oh, aber okay, das kann ich mir nicht leisten. Ja. Das ist ein bisschen viel. <lacht> okay. Ja, soll ich mir so eins holen? Ja, hol dir mal. Also es gibt von den Ecks immer eine normale Version und eine goldene Version. Die goldenen sind aber Wucher, weil, wie gesagt, aus sechs Pads machst du ein goldenes Pad und das goldene Egg kostet mehr als das sechsfache. Okay, ich wusste nicht, dass es sich instant öffnet, wenn man es kauft. Ich ja, habe. Es öffnet sich instant. Ein Jelly Alien bekommen. Das schlechteste, was du ziehen kannst. Yeah! Du kannst deine Chancen ah. übrigens erhöhen, indem du einen Super Lucky und einen Ultra Lucky Boost reinhaust. Aber da du keine Gamepässe hast. Das ist das Problem bei Pet Simulator X. Pet Simulator X ist sehr, sehr pay to win. Ah, okay, du brauchst okay. eigentlich die ultra teuren Gamepässe, damit du gute Sachen ziehen kannst. Aber es ist. Ah, nee, es ist. Es ist... Na, okay, es ist... Ja, na, natürlich ist das Shelly Alien jetzt schlecht, weil es gibt jetzt schon hier äh, ein Eck, das krasser ist. Und dann gibt es hier ein Eck, ah? das nochmal viel krasser ist. Und aus dem Eck kommen deine Pets, die du hast. Ah, okay, okay, okay. Ja, aber immerhin das ist ja. mein erstes eigenes Pad, I guess. Dein <lacht> erstes eigenes... Ey, du hattest eine Katze, die geile. Ach, stimmt. Ja, die geile... Ja, die darf man nicht vergessen. Aha. Ja, und das war Pet Simulator X. Ist ein geiles Spiel. Als nächstes zeigen wir dir dann noch Roblox Skywars, aber Skywars würde ich wahrscheinlich nerven. Mich persönlich nervt an Skywars, dass das mit dem Knockback nicht so gut funktioniert. Okay, Du ja. kannst dich nicht auf Knockback verlassen, aber manchmal wirst du einfach so aus dem Nichts weggenockt. <lacht> ja, das schauen wir uns an, oder? Ja, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich würde aber sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal für mehr Videos, abonniert auf Pace für Minecraft-Videos und natürlich seinen neuen Roblox-Content. Bis dann und ciao! Haut rein!